Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Capstone Video. In diesem Beispiel suchen wir die Geradengleichung jener Funktion, die durch die beiden Punkte A und B verläuft. Wir suchen eine lineare Funktion natürlich. Eine lineare Funktion ist immer von der Bauart y ist gleich k mal x plus d. Das heißt, wir suchen die beiden Parameter k und D. Wir beginnen mit dem Parameter K. Dieses K, die Steigung, bildet sich aus dem Differenzenquotienten Delta y und Delta x, wobei dieses Delta y und Delta x folgendermaßen sich zusammenstellt. Das Delta y ist die Differenz der y-Werte, also wenn hier y 1 ist und hier haben wir y2 und das Delta x ist Differenz der x-Werte, also x1 und x2. Stift hat man jetzt nicht gut gesehen, ich glaube, jetzt mit dem noch einmal. H ja, ist besser: x1 und x2. Das heißt, Delta y ergibt sich aus y2 minus y1 durch die Differenz der x-Werte, also x2 minus x1. Jetzt setzen wir die Werte ein, also y2 ist 8 minus y1 ist 2 durch x2 ist 6 Minus x1, ist ein minus 3, also machen wir eine Klammer, minus minus 3. Wir erhalten hier dann 6 durch 6 minus, minus 3, 6 plus 3, also 6 Neuntel oder auch 2 Drittel. Und wir haben jetzt die Steigung dieser linearen Funktion ermittelt. Jetzt fehlt uns noch der y-Abschnitt, dieses d. Den bekommen wir folgendermaßen, wir kennen ja mittlerweile schon die Steigung k, also zwei Drittel mal x plus d. Wir kennen natürlich auch noch zwei Punkte dieser linearen Funktion, sowohl a und b. Das heißt, wir können von, jedem, von einem von diesen beiden Punkten die x- und y-Koordinaten hier einsetzen. Ich entscheide mich für den Punkt b, also der y-Wert ist hier 8. Ist gleich 2 Drittel mal, der x-Wert ist 6, plus d, jetzt können wir hier doch kürzen, wir erhalten 8 ist gleich 4 plus d. Wenn wir diese einfache Gleichung lösen, mit minus 4 erhalten wir 4 ist gleich d. Und wir haben soeben den zweiten Parameter bekommen und jetzt brauchen wir nur mehr die Geradengleichung aufzustellen in expliziter Form. y ist gleich Steigung 2 Drittel mal x plus den y Abschnitt 4 und wir haben die Aufgabe gelöst.